Servus, wir stehen hier bei der Marke Völkel, neben mir steht der Wolfgang und der Wolfgang wird uns jetzt einmal was zu der speziellen Dicken-Serie erzählen, ich bin sehr gespannt. Wir haben hier den Dicken 76, Dicken war die erste Rakete, wo die Amerikaner in den Weltall geschossen haben und daher der Name Dicken. Der Dicken hat den gleichen Aufbau wie Riesenslalom- oder Slalom-Ski, das heißt also einen sehr hochwertigen Holzkern mit Titanal-Oben- und Untergurt. Aber der Unterschied zum Riesenslalom-Ski ist hier ist in der Mittebreite, wir haben eine 76er-Mittelbreite, haben einen Tip-and-Tail-Rocker und haben aber dann auch wieder dieses 3 d ufer ja. Na, da haben wir heute perfekte Bedingungen und schauen mal, wie er sich auf der Piste genau. verhält. Okay. So, bei mir ist nun der Bobby Krapp von der Sportbörse Aalen. Bobby, du hast jetzt gerade den Völkel Diken 76 gefahren. Wie war denn dein Eindruck? Ralf, traumhaft. Bei den Bedingungen heute Morgen kann es einfach nur geil sein. Der Ski passt dafür perfekt. Wir haben weiche Pistenverhältnisse mit doch knackigem Griff. Dafür ist der Ski gemacht. Und was ist deine Empfehlung für welche Zielgruppe ist der Ski? Der Ski spricht ganz klar den hochsportlichen Skifahrer an, der einen Ski für den ganzen Tag sucht. Durch die 76er Mittelbreite ist der Ski auch bei weichen Bedingungen genial zu fahren. Also ein top racinger ski für den ganzen Tag. Vielen Dank, dann noch einen schönen Testtag. Danke dir, Ralf.